Ich mach's wie Pannen, Little Italy und ihr lest dann in Wikileaks a Q riddle who didn't do diddly. Vierter Geburtstag, die Urbane und wir sagen Happy, Happy, Happy Birthday. Und wir wünschen uns etwas von euch als Geburtstagskind. Und zwar wünschen wir uns eure Unterstützung in Form einer Unterschrift. Klickt hier unten auf diesen Link, holt euch alle Infos, wenn ihr in Berlin lebt, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in NRW. Könnt ihr uns jetzt schon unterstützen? Es wäre uns ein inneres Reis anpflanzen, wenn ihr das tut. Damit wir uns auf eurem Wahlzettel wiedersehen. Vielen lieben Dank. Feiert schön. Peace out.